Mal schauen ob die Wahl weise war. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wreckfest! Zusammen so mit dem... Äh, ...Erik dem A... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott... Fotos, ja. ja. erstmal zurücksetzen. Äh, mit dem Erik dem Alex, dem... dem das bin ich. Dabei. Oder jetzt erstmal noch ohne Juli. Der muss wieder Updates machen und äh, ja. Uh, Man kennt's halt. So, was? Man wird automatisch zurückgenetzt? Okay, ja, wenn du in die Mitte fällst, oder? Oder wo bist du denn Ja. Ah, ausgedreht. Mhm. Wer kriegt denn da vorne? Da also, ja, drüben, da war wunderschöne wunderschönes Und es ist auch noch ein Bot drauf. <lacht> Schön den Bot erstmal gucken. <lacht> <lacht> ich hatte nicht gesagt, dass... Ja, doch, ich hab gesagt, dass die Aber die Bots sind eigentlich echt nicht schlecht in dem game die falten teilweise <lacht> ja. Manche, manche sind echt dumm, manche fahren echt gut. Ja, aber ich meine, die fahren halt schön random halt also so, so. Ja, Menschen das auch. Ja, ja. ja. Ich glaub, ich Nein, lass mich! Sorry. Uh. Holy shit. Ja, ich bin nur oder? Direkt vor, direkt vor mir der, oder? <lacht> das wäre, was soll das? Mein Gott. Oh. Ich fahr einfach in jeder Ecke gegen die Wand. <lacht> <lacht> Sehr gut. Was hat er denn für eine Position? Ich bin gerade auf der 4. Nein, was? ich hast den falschen Sprung genommen. <lacht> ich vergesse es immer wieder, dass man da nicht geradeaus fahren darf. Ach so, ja. Ja. Auf der rechten Seite. Da. Ja, auf ja. der rechten Seite, bei der, bei der letzten ja. Okay, und da bin ich auf dem Dach gelandet. Ui, ui, was geht denn da hinter mir? Oh Gott. <lacht> oh. Erik guck mal hinter mir. <lacht> Sollen auch vor sich gucken, wenn man okay. kann. Das wir... Danke fürs Anschieben, Bot. Ja. ja, Chip. Chip. ja. ja. Chip. Der da oh. hat mich gerade übelst weggerannt. Ups. Fehl mehr. Äh. Sechste Runde. Acht Runden sind irgendwie lang. Nur es geht. nicht Oder seid ihr schon dem Tod so nah? Nö. Ich hab tatsächlich noch 31 HP. Ich bin dabei äh, einmal auch voll noch? gegen Reifen. Also ich ja, hab noch. 64. Ich hab 86. Okay, alles auf Erik. Aber ich glaube, er ist gleichzeitig auch letzter, so, oder? Von uns? Von Sechster? <lacht> ich, ich bin hinter dir. <lacht> ja, das weiß ich. Und Frames? Ich überrunde gerade Nico. nicht mehr. Autsch! <lacht> <Bim. lacht> Gern geschehen. <lacht> ja, ich glaub, dir hat's mehr geschadet als dir, oder? Ja, warte, ich fahr gerade über die Züge und du jetzt vier. Ja. Ich auch noch keine so Runde. Runde. Ja. Aber Prez hat mich auch gerade überrundet schon. Ja, immer diese dlc nicht? Nein! Oh, oh, oh, oh, okay. Ich will die Runde, mal, Alter, wie viele sind hier gestorben. Ja, da sterben gerne Leute. Ja. Und der auf der geraten. Vor... Ich werde das Rennen ja gar nicht mehr Oh, nö. 20 Sekunden noch. Erste Runde hat 40 Sekunden, das wird nicht e. oh, nee! Warum fahren die anderen denn auch so gut? Ich bin aber zwölfter, ich, zwölf ich bin nicht mal so scheiße. Na, wenn du es mit uns vergleichst. Vierter, fünfter, achter. Oh. Und dann kommst du mit zwölf. Na gut. Ja. Treppchen knapp verpasst, leider. Jo, stimmt, um, um 200 Millisekunden. Das war mit dem B-Klasse-Wagen eigentlich auch nicht mein Ziel. <lacht> <lacht> Was ist das denn? Leute! Gott, Ey, ist Eiswahn. Eis, ich bin Eiswahn. Ja, oh, ja, einer fährt mit Sofa hier hoch. Der hat mich jetzt mit dem Letzten ausbrechen. Jo. Okay. Ich werde das Rennen ich nicht will, auf das Eiswahn. Ich will nicht auf dem Eis haben. So, ich bin jetzt am vorletzten Platz. Warum ist ein Bus vor mir? Oh! Okay, der jetzt Bus ist hat schwer. mich gerade erledigt. <lacht> der Bus ist nicht mehr vor mir. Oh. Ich bin gerade durch den Bus gefahren. Ja, jetzt ist der Bus wieder vor mir. Vermerkt <lacht> Das Erik er da vor mir. Okay? hat Ja. Man erkennt die gerade Warum habe ich, ich... jetzt gerade auf. Warum habe ich eigentlich wieder eine andere Karre? Aber oh, schön, dass wir das erst nach der halben Runde aufhält. Nach Runde oh. Mal schauen, ob die Wahl weise war. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reckfest. ist James. Ja, sorry, du warst im Weg. Jo. Und der Kurve haben sich einige ja. verabschiedet. NEIN! Alex. <lacht> ja, Karma. So, rausgedreht. Alter, der Bus ist immer noch vor mir. Erik, mach den mal weg. Ja, so geht das nicht, <lacht> <Nein>. der Bus <lacht> nicht weg. Hey, das, das scheiß, ist scheiß nicht Sofa nee, hier nein. auf der Strecke. Nein, Gott ey, lol. Den den weg den den Sofa. Ja, das Sofa? Vor allem das, los, das Sofa Jahre konnte Jahre. man auch null wegrammen. Ja, ich bin gerade voll an dem Henkel. Ja, ich auch. Ich dachte, das so, ist einfach zur so Seite. Ha! Ich hab ne Punkte rausgekriegt gekriegt du jetzt zu Ich, oh, ich hab 10 Punkte Blechschaden beim Bus. -Bus, -Bus. Super, Nico. Dann steht mir beide ja. hier. Psch. Hast du gut gemacht? Ja, finde ich auch. Aber irgendwie für das ganze Gerammer habe ich noch erstaunlich viel HP. Ich habe noch 96, ja. Ja, ich habe 86. Ich habe 30. Ja, gut, du mit deiner kleinen Scheißkarre da. Ja, aber ich. Direkt nach dem Start wurde mir schon die Hälfte abgezogen. Ja, gut. In einem Massencrash. Mit Erik. <lacht> ja, jetzt habe ich 8 HP Eric. und. gar nichts. <dann lacht> <Galix. lacht> Schön, dass du es auch noch gesagt hast, wie viel HP du hast. Du bist vielleicht mit <lacht> dem vorbeigefahren. So, jetzt vergiss dich ja. Das, ah, erik okay. ist so, Jetzt versuchen wir einmal die Nicht aus der Kurve zu fliegen, das hat ja eher mäßig gekappt war. Komm muss wieder anfangen mit Denkplast zu fühlen. Da habe ich da einfach schon Sport gemacht die ganze Woche. Ja. <lacht> wenn Fitnessstudios und sowas schon nicht auf denken. Da geht man das auch nicht. <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Aber man hat ein Abo. Für, für, Fürs Ego. Damit für, man denkt, dass man das tut. Hey Alex. Bist hinter mir? Nein! Na, das geht. Tschüss! Ich dachte, ich dachte, du Aha. Aber Alex, sein Wagen hält echt viel aus. Ja, der, der, ist eigentlich gar nicht schlecht. Alex. Ja, und der liegt auch gleich hinter dir. Alex. Ja. Aber der ist nicht tödlich. Nicht. Viel. <lacht> oh, schlecht, schlecht, schlecht. Ist so nicht. <lacht> Hast du gerade mir abgedrängt He? Er wollte mich drehen und dann habe ich ihn abgesenkt. <lacht> Unabsichtlich aber. Oh, da liegt auch noch einer. Mhm. Tschüss. Oh. Äh, ja. Ziel gerade. Ah. Ja wenigstens Fans getötet. Wenigstens ja, einfach bereicht. <lacht> ich habe mich extra dir geopfert. Ja. ja. Lieber von dir als von irgendjemand anderem. <lacht> <lacht> es sind auch noch von der letzten Aufnahme sind zwei Rennen über, aber ja, die kannst du dann ja noch irgendwo zwischen reinschieben. Ja. So. <lacht> Plötzlich In meinem... In meinem ja. Lol, da, guck mal. In meinem Chat wird Deutsch geschrieben. Ersten Quest schon mal gut verstanden. Jo. Ja, ich nicht, ich bin gerade Letzter. Ja, hallo Erik. Bin so. Der, der, der, der, der, der, der, jetzt bin ich Vorletzter. Hallo, Alex. Ich habe den schön umgedreht. Oh. Alter. Weg hier, weg hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Nico halb tot. Ja, nein. <lacht> ich, ich komm nicht dazu, mich wieder hinzurichten. Oh. So. Hi, ich hab Nico verpasst. Oh, oh. Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, oh, für oh, und ich, oh, ja, Und ich stehe schön auf der Kreuzung. Genau in der Mitte. Oh, oh, noch, oh. Ja, also wie man das gerade mit äh, Rennen, wenn er rausgeschnitten und so? <lacht> <lacht> hey, jetzt hast du wenigstens die Perspektive von hier auch. Ja, genau. Ich kann jetzt einfach hier alle Kletterer. Wenn ich hier sehe da die vier vier Da wurde jemand abgeräumt. Ich blende jetzt einfach die Spielernamen aus und äh, sage, dass ich hier fahre. No, wenn ich gerade sehe, was du hier <lacht> zusammen kannst, Alex. Ich wollte halt deinen wollt halt bekommen. Ja. Jetzt fahre ich wenigstens hinter einem von uns. Ja, oh, nee. <lacht> oh, nee. <lacht> Ach, genau. Ja, genau. So machen wir das. Ja. <lacht> oh, nein! <lacht> das ist ja richtig goldfarben bei dir auf der Seite oder? Boah. Ach ich ja, hab ich auch okay. schön mitgenommen. Ach, das war's so. Du? Ach, das du? Ja. <lacht> jo. Jo. Oh, klatsch. Demoniert? Nee. Da fährt er noch zu viel HP und hier bin ich mittig genug erwischt. Also. Ja, da war die noch Ich, <lacht> ich bin jetzt auch gleich im Arsch hier. Da überholt Ui. mich einer, fährt in die Wand und stirbt. <lacht> <lacht> das ist könnte ich sein. Främst du bist der LKW vor mir, oder? Ja. Ich bin der Bus. Ach, der Bus? Der rosa Bus. <lacht> ich ja. gesehen. Oh. oh. Ging ja eigentlich sogar noch. Ging ja, ja, du kommst sogar. Kannst einfach wieder Gas geben, da kommt ich komm nicht, nicht. Jo, das war's. Ich hab's schön cr äh, crashen gehört hinter mir. <lacht> <lacht> oh, oh. <lacht> das war aber knapper, so. Ja. <lacht> <lacht> Wenn ich den sogar in meinem Bild noch sehe. <lacht> ja. Ja, vermutlich hat der der, der ich auch noch gerade Platz zu sehen. So, oh, Herr LKW-Proton. Oh. Wie viele leben... Oh lol, es leben nur noch 13. 10 sind tot. Ja, du musst einfach überleben in diesem... Sch ...auf so einer ja. Map. <lacht> Aber nach bin zufrieden so mit dem Auto hier. Also, das hält echt viel aus. Das ist das, was Fremd da auch immer verwendet hat. Da ist ein Sack oben drauf, oder drin? Keine Ahnung. Oh. Warwagon, oder? So. Ja doch, Fremens, du hast es nur anders lackiert. Du hast es blau und rot lackiert. Yep. Aber in letzter Zeit hatte ich eine Rakete oben drauf montiert. Das stimmt. <lacht> ah, der Sarg ist auch lustig. Ja. Wenn der manchmal rausfällt hin. Oh. <lacht> Die sehen <Sehnsucht>. so <lacht> Ja, das war, das war das Auto. Ich gut, dass ich nicht so drüber gefahren bin, oder? Das hättest du sein können. Der ist wahrscheinlich nicht der Der ist vielleicht halt egal. Das ist ein vermutlich jeder gewesen, oder so. Yo! Wie, was? <lacht> <lacht> Alter Freize! Was, ich hab Alex noch überholt. <lacht> Gar nicht mitbekommen. Die Autos einfach weggeschoben. Ein schönes Ende. Ja. Überlebt war, alles, ja. alles, was ich das wollte. War, das war ein nettes Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's wieder für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.